Ganz schön ländlich, die Luft hier. <lacht> Guten Morgen. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet, mal wieder loszukommen? Alle Sachen gepackt? Mit Zelt, Campingsachen und es geht wieder ja los. Heute geht es mal an einen Spitzenort. Ja, Ich bin jetzt in der Außenalzer und fahre jetzt zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof. Und von dort aus geht es erstmal nach Bad Oldesloo. Ja, bin mal wieder auf dem letzten Drücker hier. Aber der Zug steht hier, passt perfekt. Super. Ah. So, wo ist denn das Zugabteil? Ja, diesmal bin ich schlauer. fixiere hier das Rad mit zum so Klettband. Ja, das war mal wieder gerade eine coole Abfahrt. Ich bin jetzt in Ahrensburg, musste hier umsteigen. Ich habe mich schon geärgert, so die, die Zugfahrt plötzlich so lange dauert, irgendwie eine Stunde statt einer halben Stunde bis ich dann gemerkt habe, oh, ich muss hier umsteigen. Es musste ja so schnell gehen. Ich habe da noch einen Fahrgast gefragt, ob er meine Taschen noch vor die Tür stellen kann. Ja, ich habe das Fahrrad dann schnell fertig gemacht. Er hat die Taschen rausgeschmissen und dann stand ich auf dem Bahnsteig. Die Tür ging dann gleich hinter mir zu. Ja, jetzt muss ich eine Viertelstunde warten und dann geht's weiter Richtung Bad Oldesloe. So, ich bin jetzt in Bad Oldesloe. Oh, die Zugfahrt hat gedauert. Ich war glaube ich 75 Minuten unterwegs. Irgendwie habe ich die falsche Bahn erwischt. Ey. So, jetzt muss ich irgendwie raus aus der Stadt. Jo, bin jetzt aus Oldesloh raus und endlich in der Natur. Oh, habe ich mich drauf gefreut. Lange Zeit. So, wenn meine Tasche noch so klappert? Da muss ich auch mal was machen. Ich hätte bei Flachlandradler gesehen, dass er sich da so ein Abflussrohr an den Steuersatz äh, geklemmt hat. Und da die Kamera dann reinzustellen. Ich muss hier ja immer aus dieser Tasche rausholen. So, wo geht's lang? Naturschutzgebiet Bremer Moor. Ne, Bremen sind wir noch nicht. Brenner Moor, so heißt das hier. So, das fängt ja hier schon mal mit dem Singletrail ganz idyllisch an, die kleine Holzbrücke. Ich glaube, also mit einer Hand schaffe ich das nicht. Ja, ein Geschwindigkeitsrausch verfall ich ja nicht gerade hier. Ja, der Weg ist ein bisschen uneben und mit dem schweren Gepäck kann ich natürlich nicht so schnell fahren. Mal sehen, wie sich das heute über den Tag gestaltet. Das ist übrigens der Mönchradweg oder Mönchweg. Den hat mir Thorsten vom Kanal Flachlandradler oder der Flachlandradler empfohlen. Und ich hatte mal überlegt, um wieder aus Hamburg rauszufahren. Blöder See. Ich dachte, ich könnte eigentlich von etwas außerhalb starten ich bin mit der Bahn nach Bad Oldesloe gefahren. fahren. Oh, schönes Plätzchen. Genau, falls diesen Mönchradweg, Mönchsradweg heißt das, glaube ich. Ja, ist schon mal traumhafte Landschaft hier. Immer, immer ein Päuschen. Ganz schön ländlich die Luft hier. Weiter geht's. Oh. Oh, da komme ich gerade her, bin da ja fast dran vorbeigerauscht hier. Ich kann mal schauen, was es ist. Ich habe noch 82 Kilometer, ich kann nicht so lange rumdrücken. Kloster Nitschau ist das. Jo, ich mache weiter. Ja, hier parallel zur Straße gibt es so einen Radweg, aber der ist eigentlich nur mit 10 kmh zu befahren, durch die ganzen Wurzelerhebungen fahre ich lieber hier an der Straße. Dralau, Dralau, das ist wahrscheinlich ausgesprochen. Dralau, wo muss ich weiter geradeaus? Durch die Baustelle. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, doch ich glaube seit der Tour am Nord-Ostsee-Kanal und an der Elbe zurück. Das war, glaube ich, meine letzte Tour mit äh, Zelt. Ich habe den Moment echt ersehnt, mal wieder mit Übernachtung irgendwo unterwegs zu sein. Und wir haben es, glaube ich, 96 Grad jetzt. Endlich ist es mal warm geworden. Und ja, ich freue mich einfach, dass es wieder losgehen kann. Ist das klasse? Ja, hier in Schleswig-Holstein haben wir doch ein paar Hügelchen. Und die Landschaft ist auch recht abwechslungsreich. Ja. Äh, doch Ende Gelände hier. Ja. Ja, ich fahre schon vorbei. Ich soll mich mal. Das, wenn mich da jemand sieht, mit einer Hand so eine Kurve. <lacht> ich glaube, da kriegt man nicht einen Herzinfarkt. Ich auch. Oh Leute. Nicht schon wieder, ja, muss ich wohl durch den Ort wahrscheinlich, also gerade bin ich noch gut durchgekommen, war kein Thema, kann man auch andere Radler gehen. aber hier will ich es nicht versuchen, ich glaube es gibt nur kleine Umleitung hier durch den Ort durch. Ja, ich sage ja Neversdorf, also fahrt never nach Neversdorf, also irgendwie ist die Umleitung jetzt nicht mehr ausgeschildert, also hier wollte ich ja hochfahren, so und dann gab es eine Umleitung, muss ich hier wohl irgendwie einmal um den See rumfahren? Ich weiß es nicht. Oh, macht doch ja nichts. Hyperzeit. So, ja, drei Kilometer weiter. Ein Schild. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Das war Letzen, nicht Bad Segeberg, wo ich gerade durchgefahren bin. Ja, jetzt fahre ich wieder auf der nördlichen Seite von diesem See da wieder zurück. Aber immerhin haben sie hier einen schönen neuen Radweg gemacht. Der ist nagelneu. Der Asphalt ist ja noch fast heiß. Nee, nicht ganz. Bisschen windig, aber angenehmes Wetter. Also die Temperatur, ich so 26 Grad, habe ich ja schon mal gesagt. Besser kann es nicht sein. Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen so ein 360-Grad-Modul gekauft. Da ist ein Kratzer drin, ein fetter Kratzer, aber ich wollte das einfach auch mal testen, wo ich schon diese Kamera habe. Ich bin wieder auf meinem Track, ähm, bin gerade durch Bebensee durch und ich glaube, das waren jetzt bestimmt 12 Kilometer Umweg. Aber der Radweg zum Schluss war echt ganz schön, hat Spaß gemacht und es macht weiterhin Spaß. Nichts los hier. Oh, frische Landluft hier. bin gerade durch den Ort Schwissel, <lacht> Schwissel gefahren und ähm, mal geschaut, ich habe noch 70 Kilometer. Und ich bin erst äh, 30 gefahren. Also wären das mindestens heute 100. Ich dachte, ja, 85 ist ja gemütlich. Kannst dir Zeit lassen. Ja, ich glaube, oh, da ist ja ein Riesenloch. Wir bauen hier eine Tiefgarage. Über 15 Stockwerke. Naja, jedenfalls wären es, ich denke mal, 110 heute. Ja, wenn ich um 6 oder 7 ankomme, Campingplatz ist völlig in Ordnung. Lass es 20 Uhr sein. Ganz schlecht abschätzen. Ich wollte auch noch mal irgendwann die Drohne steigen lassen. Also dazu muss ich das passende Örtchen finden. Oh cool, ein offener Obi. Obis in Hamburg sind ja alle noch geschlossen. Hier Schleswig-Holstein sind ja schon länger offen. Ich Bin jetzt in Bad Segeberg und werde mit so einem schönen breiten Radweg begrüßt hier. So, Matthias, da hältst du jetzt nicht an. Schön vorbeifahren. Ja, ich Bin jetzt hier an dem See. Bad Segeberg. Großer Segeberger See. Ja, diesen Abstecher an den See habe ich noch geplant. Jetzt habe ich das wahrscheinlich gar nicht bekommen, dass ich hier an dem See vorbeifahre. Ja, fang gleich wieder weg vom See. Ja, mach doch mal kurz eine kurze Pause. Leider nicht mehr viel Wasser. Hatte ich drei Tode gestorben, die Drohne nicht mehr zurückgefunden und ich habe das Ufer nicht mehr auf dem Display erkannt oder wo ich hin musste. Ich war dann ganz da hinten und dachte, da würde ich stehen. Und letztendlich habe ich doch den Return-to-Home-Modus verwendet, um dann die Drohne wieder zurückzuholen. Gott sei Dank echt. So die schönen kleinen Momente. Also hier wohnen wir ja auch herrlich. Mitten im Wald. Direkt am Waldfriedhof. Da gibt es leider kein Wasser. Ja, ich bin jetzt am Trocknen, Hab jetzt Bad Segeberg aber verlassen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie noch mal in die Stadt rein. Und, oh, Schlaglöcher. Ja, schau mal, dass ich meine restlichen 50 Kilometer noch abarbeite. Ja, so liebe ich es. Perfekten Asphalt, keine Menschen. Jetzt habe ich noch 42 Kilometer. Ja, das ist wirklich schon ein bisschen Hunger. Aber ich will jetzt keinen Gulasch extra aufmachen. Und ein bisschen Problem, ich habe kein Wasser mehr. Und komischerweise gibt es hier keine Friedhöfe. Ich habe keine gesehen. Ja, Ich weiß nicht, wo dann die Schleswig-Holsteiner ihre Angehörigen dann äh, hinbringen. Ich hatte schon jetzt einige Waldfriedhöfe gesehen hier. Das wäre eigentlich auch mein Bestattungsort, den ich aussuchen würde auch keine Blumen oben drauf, das ist ruhig. ist ja wild hier. Das ist ein Erlebniswald, glaube ich. Ja, also, es fährt sich erstaunlich gut mit diesen Frontridern. Also, ich habe mich ja immer dagegen gesträubt. Aber hab die dann doch bestellt. Fand die äh, Taschen von Ortlieb, diese Gravel Bags, auch ganz schick. Oh, jetzt hätte ich rechts müssen. oder? So, lauter Quatschen. Quatschen einmal. Als Gepäckträger für Federgabel gibt es meine ich auch nur zwei Möglichkeiten. Ich habe den von CFAL, diesen Lowrider, der ist total hässlich. Also wenn die Taschen nicht dran sind, da hat sich keiner über Design Gedanken gemacht. Und dann gibt es da nur einen zum Klemmen, der ist eigentlich ganz schick. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Jedenfalls ähm, sich das Problem etwas, dass die Taschen dann zu hoch sind und nicht äh, der Schwerpunkt zu hoch liegt. Das sollte er möglichst bei den Achsen liegen. Und ich finde, fährt sich ganz gut. Gut, wenn es jetzt ein bisschen enger wird und man Kurven fahren muss, dann merkt man schon, dass etwas Gewicht oben dran hängt. so finde ich die Gewichtsverteilung einfach klasse. Jetzt führt er mich hier über diesen Trappelfahrt? Sie sind auch im Bild jetzt. Hallo? Werden wir gebrennt? Nee, ja, genau. Zu schnell gefahren. Ja, es ist richtig schwül heute. Aber ich mag das ja. Ja, gut, lieber trocken, heiß. Aber T-Shirt, alles, was mit T-Shirt geht, super. Ich habe hier Schilder gesehen. Radeln im Holsteiner Quellenland. Ja. Und hier gibt es irgendwie so ein Trappentouren. Trappen, Trappenkamp. Ja, hier bin ich. Und ich glaube, ich bin hier irgendwie durch. Ja, ich glaube, also das muss es gewesen sein. Dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwie Wasser finde. Zur Tankstelle will ich jetzt nicht. Da ist so viel los. Ich ja, habe mir gerade bei Nordöl ein bisschen Wasser geholt. Hat die gute Frau mir direkt in der Theke abgefüllt. Super. Kann ich mal gleich eine Pause machen. So, ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt in bon Hövet und trinke erstmal was. Ja, mein Wasser ist auch schon wieder fast alle. Einmal kräftig dran gezogen. 600 Milliliter Flasche wieder fast leer. Ich hätte mir doch mal gleich die andere auch noch mit abfüllen lassen sollen. Ja, jetzt sind wir hier im spentin Quergebiet. Und jetzt geht's hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das müsste ich noch mal recherchieren, den Ort, wo ich gerade das Wasser getrunken habe. Ich weiß es nicht mal. Oh, hier scheint Stromberg zu wohnen. Ich fand das eine klasse Folge. Ja, und plötzlich steht man vorm See. Und hier ist eine Forellenzuchtanlage. Oh, da sieht man sie auch schwimmen. Ja, ich glaube, das ist schon der Plöner See. Fette Fische, langsam ist es ein bisschen kühler, aber von Frieren ist nicht die Spur. So angenehm. Ja, ich freue mich schon auf den Spitzenort, wo ich heute hingehe. Das ist wirklich ein Spitzenort. Das nenne ich mein schickes Häuschen. So ein Cabrio-Häuschen. Schön, wenn man so das Dach aufmachen kann. So, 70 Kilometer hat er 500er Akku gehalten. Muss ich jetzt mal wechseln, ich gehe schon berghoch ohne Akku. Also, ja, ich habe gerade den Akku gewechselt, hier ist noch nochmal gut berghoch. Ähm, falls jemand interessiert, wie ich den Akku wechsel, der guckt gerne mein Video Berlin an der Havel entlang. So, Bornhöved war das übrigens vorhin. Und der Ort hieß Schmalensee. Und das war übrigens auch der schmalen See und nicht der große See. also da, wo die Forellen waren, Schmalensee. Ja, kommt sogar ein bisschen ins Meditieren gerade, ist echt ruhig, Kommt ab und zu mal ein paar entgegen, fiel mir gerade ein. Rückspiegel ist echt praktisch, auch wenn es manchmal ein bisschen spießig wirkt, aber hier man sieht doch, weiß nicht so jetzt, man erkennt nicht viel, aber man kennt, ob Auto kommt oder nicht oder Motorrad, ist schon nicht schlecht kühlten im Wald. Der Autopilot. Ja, bin jetzt im Ort Stocksee. Ganz schöne, reddachbedickte Häuser. Hier am Ortsausgangsschild gibt es hier auch ganz nett einen Rastplatz. Das Dumme ist ja nur, dass ich nichts mehr zu essen dabei habe. Doch, ich habe mir ja noch Gulasch. Aber das mache ich mir nachher auf dem Campingplatz. Wanderwege, Naturschutzgebiet, mittlerer Stocksee und Umgebung. Ja, ich fahre mal weiter. Es sind nur 23 Kilometer bis zum Ziel. Da hat mich doch gerade die Polizei angehalten und gefragt, ob es erlaubt ist, öffentlich zu filmen. Ja, ich selbst. Meine lieben Freunde, YouTube-Kanal ist das, ne? Genau. Den du hast, ne? Ich wünsche euch eine super Zeit hier ja, in herrliche Gegend. Das schönste Land auf dieser Welt ist hier Schleswig-Holstein. Das kann man nicht anders sagen. Liebe, viele Grüße, die Polizei aus Schleswig-Holstein. Ja, Dankeschön. ja. <lacht> danke schön. Das war doch mal eine nette Begegnung. Ja, ich habe noch 12 Kilometer und habe diesen Biergarten gefunden. Oh. Das werde ich dann auch noch schaffen, die restlichen zwölf Kilometer. Ja, das ist die St. Petrik-Kirche. Ja, das Hefeweizen ist praktisch verdunstet und hat etwas länger gedauert, alles mit der Bedienung. Äh, muss man es echt noch verkneifen, da ein Matjes zu essen. Eigentlich will ich hier so ein bisschen autark leben. Ja, habe ich auch geschafft. Nur mein Weizen getrunken. Und jetzt die restlichen zwölf Kilometer noch bis zum Campingplatz. Und oh. Ja, das ist der bisher glaube ich schönste Abschnitt heute. Und, hier sind aber auch einige Radler unterwegs. Herrlich hier, paar super Abschnitt, aber der ist noch nicht zu Ende. Das wird einfach noch schöner hier. Also hier rechts das Wasser, wir schwimmen mal rüber. Auch Wasser, der große Plöner See. Ist herrlich, es ist echt schön. Vielleicht finde ich irgendwo ein ruhiges Plätzchen, wo ich mal nochmal die Drohne steigen lassen könnte. Ah, das ist ein klares Wasser. Ja, einen schönen Platz habe ich gefunden zum Starten hier. Drohne ist bereit. Ja, das war auch gerade noch mal ein schöner Abschnitt durch, den, durch die Wiesen und am See entlang. Ja, hier ist ein Campingplatz, aber das ist nicht meiner meiner schöner, richtiger Spitzenort, sag ich euch. bin gerade aus dem Wald gekommen und bin jetzt in der Kreisstadt Plön. Ja, es sind noch vier Kilometer 5 fünf bis zu meinem Plätzchen. Schön, mir reicht aber auch von heute. Ja, da hinten sieht man das blöde Schloss und dahinter ist irgendwo mein Campingplatz. Ah, waren auch Kollegen, die in Drohne steigen lassen. War aber eine größere als meine. Ja, da bin ich an meinem Spitzenort. Campingplatz. Spitzenort. So. Mal einchecken. Also, ich habe gebucht. Ich war ganz froh, dass ich den Platz überhaupt gekriegt habe. Corona-Regeln ausfüllen und so weiter. Negativ-Test. ich gestern noch gemacht, gestern Abend. Also, da ist gut gehen. Schon vorbereitet. Ja, das Zelt, das steht inzwischen. Das geht ja immer schnell. Das dauert drei, vier Minuten, dann steht das Ding. Kann ich nur weiterempfehlen. Ähm. Ja, findet ihr auch einen Link in der Beschreibung, brennt unten irgendwo. Ja, hier habe ich, ja, mein Platz ist irgendwie, ich glaube, der schlimmste, den es hier gibt, wo der eigentlich total schön ist. Aber da hinten sind richtig schöne Seeplätze, auch auf der anderen Seite. Also es ist ja so eine Insel, ähm, die umgeben ist hier von so einem kleinen Bach und auf der anderen Seite ähm, der Plönersee. Ja, hier ist direkt so ein Bach. da Steht mein Zeug? Ja, ich habe leider Nachbarn, deswegen kann ich da nicht so laut reden. Die beiden laden freundlicherweise mein Akku auf. Weil, ähm, ja, ich habe keinen Strom direkt am Platz oder mein Kabel ist nicht lang genug. Und hinten am Sanitärhaus sind äh, handy aber mein Akku von meinem E-Bike ist einfach zu groß, das passt da nicht rein. Von dem her lade ich noch die GoPros auf und dann ja, sonst habe ich ja die Powerbank. Gut, ich fahre jetzt nochmal in die Stadt, werde mir da noch zwei Bier holen und ich habe Bock auf Bratwurst. Irgendwie Bock auf Bratwurst. Obwohl ich Gulasch dabei habe und Nudeln, aber ich glaube, ich mach mir Bratwurst. Ja, nochmal für die Statistik: Maximalgeschwindigkeit 48,8. Auch nicht schlecht für Schleswig-Holstein. Ja, so viel habe ich geleistet. Also bin ich etwa nur 37 Kilometer gefahren. Von den 101. Ja, ich war gerade einkaufen, bin ungefähr zwei Kilometer gefahren, festgestellt, dass ich meinen Schlüssel vergessen habe. Ich konnte das Fahrrad nicht abschließen. Also wieder zurück und nochmal hin. Ja, und machen wir jetzt ein paar leckere Würstchen. Ja, Bio-Würstchen. Ja, und habe ich jetzt mir jetzt auch angeschafft. Hab so viele Videos gesehen, jeder hat so einen blöden Trangia. Also Konnte ich dann nicht widerstehen, haben wir auch einen bestellt. Ich bin ganz zufrieden, Jetzt hat er effektiv. Äh, Koch allerdings mit Gas, also mit... Tours dauert das ist alles viel länger. Ich habe es mal ausgetestet, Zeit gestoppt und so weiter. Also mit dem Glas ist super effektiv. Und die Kartusche liegt ja schon bei meiner Reise da ewig lang. Ich habe das ganze Jahr praktisch benutzt. Und da werde ich noch so kleine besorgen mit 100 Gramm. Dann reicht das Land auch ewig. So. jetzt habe ich Hunger. Ich habe seit dem Brot heute Morgen nichts mehr gegessen. Den ganzen Tag nichts. Und dementsprechend habe ich auch viel eingekauft. Ja, war eine tolle Tour. Also gerade der letzte Teil mit dem Plöner See, war so schön. Ja. Morgen hatte ich geplant, weiter auf den Mönchsradweg bis nach Neustadt zu fahren und dann weiter entlang, bis nach Travemünde oder sogar bis Lübeck. Und dann sollte es mit dem Zug wieder nach Hause gehen. Feiern ja und Wochenende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Rückfahrt auch wieder dabei seid. Nur eins vorweg. Es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.